Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Nachmittag aus Larnaka. Schau mal, wo ich hier stehe, ist so eine ja, Kirche, würde ich sagen, so, vielleicht war das noch früher mal ein Kloster oder sowas, wir waren gestern hier schon drin. Und hier ist ein bisschen ruhig, ruhiger als unten an der Strandpromenade. Hallo liebe Julia. Julia, wenn du magst, kannst du mit dazu. Ich lade dich gerne ein Dann schreib mir ein Ja rein. Okay, hallo liebe Selina. Ja, was möchte ich mit dir teilen, wie du künftig nichts falsch machen kannst? Wir sind ja hier, also ich trage ja schon lange den Wunsch in mir, aus verschiedenen Gründen den Wohnort oder den Firmensitz hier nach Zypern zu verlagern. Und habe ja dann so im Laufe der Monate festgestellt, wie viele eigentlich so aus meinem weitesten Umfeld, teilweise die ich persönlich kenne und teilweise die ich ähm, ja auch nur online kenne, wo wir uns schon Jahre halt einfach irgendwo vernetzt haben, dass viele einfach auch hier leben. Und darauf bin ich eigentlich erst aufmerksam geworden, als ich so für mich die Entscheidung getroffen hatte, Zypern wird mal so ein bisschen meine Wahlheimat. Weil, Julia gleich, wollte ich dich rein, schickt gleich eine Einladung, sehr gerne, weil ich ähm, ja, einfach ha, überwiegend irgendwo sein möchte, wenn ich ich sage, meine ich mich und meine Familie, <lacht> äh, wo es warm ist und ähm, wo ich auch einfach mal flüchten kann von dem Winter in Deutschland. Winter ist ja auch ganz schön, aber ich mag einfach so die Wärme und so bin ich dann irgendwann auf Zypern aufmerksam geworden und dann sind wir jetzt einfach mal ganz unbedarft hierher geflogen ja, und haben im Prinzip vier Städte in der Auswahl gehabt und zwar Nicosia, Paphos, Limassol und Lanaka Als wir hier waren, wir sind auf Paphos gelandet und als ich da schon so ein bisschen in Nicosia von der Entfernung her reingefühlt hatte, hat sich das schon nicht gut angefühlt. Also da sind wir erst gar nicht hingefahren. Dann hatten wir uns Parfos angeguckt, was mich aber auf der Karte gleich angesprochen hatte, war Limassol. Und im Flieger hatte ich meinen Mann eigentlich gefragt, wo sind wir überhaupt untergebracht, wo ist überhaupt unsere Wohnung? Weil das sind so Dinge, die mein Mann dann organisiert. Und dann sagte er, soll. Und dann dachte ich, oh, ist ja spannend, ist ja interessant. soll hat mich von zu Hause aus irgendwo angezogen. Ich weiß nicht warum. Und dann hatten wir ja auch ein schickes Lokal dort entdeckt, wo wir jeden Tag lecker gegessen hatten. Und deshalb, hallo liebe Sarah war soll immer so ein bisschen die ganze Zeit unser, unser Favorit. Und gestern sind wir dann hier nach Lanaka gefahren und schon als wir die Bundesstraße reingefahren sind in, in Lanaka, war schon so eine Weite zu spüren, so eine, so eine ganz besondere Energie irgendwie. Und ohne, dass mein Mann und ich miteinander gesprochen hatten im Auto, haben wir dann gleich zueinander gesagt, oh, das fühlt sich so weit an, das fühlt sich so gut hier an. Und dann sind wir hier so ein bisschen... Durch das Städtchen gelaufen, bevor wir beim Libanese, war das ein Libanese, gell? Beim Libanesen total lecker essen waren und sind durch die Gästchen gelaufen und sind total an Portugal, insbesondere an Lissabon und Porto erinnert worden, wo es uns so gut gefällt, wo wir letztes Jahr ja auch waren, wo wir auch bald wieder hinreisen werden. Und da haben wir gleich sofort gesagt: Also Lanaka, das ist es definitiv. Hallo, lieber Jürgen. Und das möchte ich mit dir teilen, wenn du dich von deiner Wahrnehmung, von deinem Herzen leiten lässt und auf, auf, auf deine Wahrnehmung einfach lauschst, dann kannst du wirklich nichts falsch machen. Dein Herz kann dich nicht betrügen. Und da könnte ich dir jetzt tausende von Beispielen nennen aus meinem eigenen, aus meinem eigenen Leben. Das hier ist jetzt nur noch mal so was Aktuelles. Und jetzt geht es auch darum, sich keinen Stress zu machen und hier krampfhaft eine Wohnung zu suchen, sondern der nächste Schritt, wir haben gestern schon eine Empfehlung bekommen von einem Makler, dem werden wir jetzt ganz genau sagen, was wir uns vorstellen. Wir brauchen ja doch eine Wohnung mit drei Schlafzimmern, wenn die Kinder dann auch mal hier sind und Partner mit dabei haben, dass wir da auch genügend Raum haben. Ich brauche natürlich ein Arbeitszimmer für mich, also wir werden nicht fest hier auf Zypern sein. Wir werden weiterhin reisen und uns dort aufhalten, wo es uns gut gefällt. Aber wenn ich hier bin, das ist ja dann einfach auch der Firmensitz, brauche ich einfach so eine gewisse Größenordnung. Und wenn die Kinder dann eben auch mal da sind, dass da einfach Raum ist. Ja? Und dann werden wir einfach dem Makler ganz genau sagen, was wir uns da so vorstellen. Fliegen dann wieder her, machen mit ihm einen Termin, ab, sind einen Tag mit ihm unterwegs, wo wir uns drei, vier Wohnungen zeigen, dann treffen wir, uns, treffen wir auch nochmal eine Entscheidung, ganz nach unserer Wahrnehmung lassen uns da leiden. Und wenn du das auch so machst, wenn du dich leiden lässt von deinem Herzen, dein Herz kann dich nicht belügen, kann dich nicht betrügen. Wenn du auf deinem Herzensweg bist, bist du geführt und großartige Dinge können sich in deinem Leben verändern. So, und jetzt holen wir mal die Julia mit rein. Und dann schaue ich mal hinzufügen, Julia. Nehmen. Dann sehen wir uns. Gelingt uns das? Julia! Uh! <lacht> Hallo. Hallo nach Zypern! Hallo! <lacht> schön! Ach, ist das schön, dich zu sehen, dass das hier klappt. Wie geht's dir? Ja, wundervoll, wundervoll. Ich bin zurück aus dem Urlaub und es ist auch zu Hause ganz großartig. Schön. Schön. Irmgard, ich, ich, ich verfolge ähm, deine, deine Nachrichten aus Zypern und ähm, mir selber geht mein Herz so sehr auf, wenn ich an Zypern denke und auch zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Herzleiden, wenn ich ganz kurz dazu was erzählen darf. Ja, ähm, gerne. Und zwar, und zwar ähm, war ich ja einige Jahre verlobt mit meinem Mann, dem Thorsten und wir haben äh, jahrelang überlegt, äh, wie und wo wir denken, gerne heiraten möchten und haben äh, lange überlegt und hatten keine Antwort und irgendwann kam eine Antwort aus unserem Herzen heraus, dass es einfach so passiert. Und ähm, wir hatten einen Urlaub nach Zypern geplant und haben dann gesagt, warum heiraten wenn ich einfach auf Zypern? Und wow. mein, Vater, mein Vater, der ähm, hatte auch seinen Urlaub, also wir hatten alle zusammen Urlaub geplant und er hat halt auch gerade seine Heirat geplant. Und dann haben wir äh, 2015 auf Zypern ähm, geheiratet und zwar eine Doppelhochzeit an dem 70. Geburtstag von meinem Vater. Ach, ist und, das, äh, das ist das, was ich persönlich mit Zypern verbinde und äh, wollte das einfach mal ganz kurz mit euch teilen da draußen. <lacht> Ach, das ist ganz, ganz großartig. Das ist ganz großartig. Danke, dass du das mit uns teilst. <lacht> Hallo, lieber Jens. Julia, du hast ja bestimmt meinen Post intern in unserer Akademie gelesen, wo wir noch in Limassol waren und ich abends so den Katamaran gefilmt hatte und euch gefragt habe, wie wäre es, wenn wir hier mal eine Big Party mit einem Katamaran machen? Vielleicht ist das nächstes Jahr euer nächster Aufenthalt hier auf Zypern mit allen Akademikerinnen zusammen, wo wir ihr Big Party machen. Das wäre doch was. Yay! <lacht> <lacht> Genau. <lacht> Gut, liebe Julia. Danke für deine Bereitschaft, hier so spontan hinzuzukommen und danke fürs Teilen, für diese ja, eigene Herzensgeschichte. Ganz so Ich danke dir. Bis dann ne? Ciao, ihr Lieben. Ciao, ciao.